Nous souhaitons Allophage être vraiment le garant, qu'on ne manipulera pas cette mémoire auprès de la jeunesse. Für mich ähm, fing äh, das Interesse an Geschichte an, als ich ein Teenager war, habe ich an einem Geschichtswettbewerb teilgenommen in Deutschland. Das hatte noch nichts mit Frankreich zu tun, aber mit lokaler Geschichte was ist an meinem Ort, ich komme aus Magdeburg, also früher DDR, heute Ostdeutschland, was ist da passiert. Dann war ich natürlich bei einem Schüleraustausch, Deutsch-Französisch, Deutsch-Israelisch, Deutsch-Belgisch. Auch da spielt die Geschichte immer irgendwie eine Rolle und dann bin ich als Freiwilliger der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste nach Israel gegangen und habe dann in Yad Vashem gearbeitet und in einem Frauenhaus mit, mit Kindern und Jugendlichen, die von zu Hause mit ihren Müttern ähm, weggelaufen sind. Ähm, aber dieses, dieses Engagement ähm, als Freiwilliger in einer ähm, Holocaust-Gedenkstätte hat mich ähm, auf diesem Weg gebracht, auch dann Geschichte zu studieren und ähm, Politikwissenschaften zu studieren, äh, selber Geschichtsprojekte, Forschungsprojekte vor vielen Jahren ähm, mal ähm, zu verfolgen. Bis heute begleitet. Ma meilleure amie que j'ai connue quand j'avais 10 ans, euh, son père euh, a été abandonné et pendant la Seconde Guerre mondiale, il était juif et ses parents, ses vrais parents, ses parents biologiques sont partis. Euh, C'était au moment de la rafle du Valdiv. Il a été adopté et en pleine guerre et aujourd'hui euh, sa famille est là, il est là, mais voilà, c'est une histoire qui m'a évidemment beaucoup marqué dans mon parcours. In den deutsch-französischen Beziehungen erklärt sich das von selber. Wir hatten viel zu viele Kriege zwischen Deutschland und Frankreich. Und wenn wir nicht transparent mit Erinnerung umgehen, wenn wir nicht ehrlich in den Rückspiegel schauen, dann ist, ist das Risiko deutlich höher, diese Zusammenarbeit zerbröselt, zerbrechlich wird. Und das wollen wir nicht. La Shoah c'est complètement un autre sujet et c'est un sujet qui est arrivé beaucoup plus tardivement de manière consciente dans nos sociétés. Euh, J'étais à ce moment-là moi très petite mais euh, je me souviens très bien du choc qu'a provoqué le feuilleton américain qui s'appelait Shoah qui a été diffusé absolument partout. Sur la prise en compte de ce qu'était la Shoah, qui était à peu près au même moment que Claude Lanzmann a, a, a sorti le film Shoah. Il y a eu un moment où il y a eu une forme de prise en compte collective et c'est beaucoup plus tard que ce qu'on peut imaginer. On est plutôt dans les années 70 en fait. Für nous, le D4W, est ähm, un ähm, ganz besonderes äh, couple franco-allemand, le Ehepaar Klaasfeld, avec äh, Serge et Beate Klaasfeld. Berühmt Beate äh, orfeigt später den, äh, den Bundeskanzler Kiesinger, den vormaligen Nationalsozialisten. Serge und Beate ähm, äh, werden zu den großen äh, Figuren äh, in Frankreich, was die Verfolgung von Kriegsverbrechern angeht, ähm, bringen auch hier diese Debatte um Gerichtsprozesse ganz stark voran. und Beate Klaasfeld gehört zur Gründergeneration des DFJW. Sie hat bis 1967 bei uns gearbeitet, wurde dann rausgeschmissen für einen Zeitungsartikel Meinungsäußerung, die sich gegen Bundeskanzler Kiesinger richtete, wurde sie fristlos gekündigt. Und da haben wir uns 2019 für entschuldigt und sind kontinuierlich im Austausch und haben unlängst, haben wir zwei ganz tolle Kooperationen unterzeichnet mit dem Haus der Wannsee-Konferenz und mit dem Memorial de la Shoah Und da waren auch beides, Herrsch und Beate Claasfeld zugegen. Also sie sind eine Inspiration und wenn man so will, Helden für uns heute auch in ihrem Engagement gegen Antisemitismus. in vielen ähm, Gruppen und Milieus ohne jeden Zweifel, ähm, aber nicht ausreichend. Ähm, das äh, betrifft aber Antisemitismus ähm, genauso wie Rassismus allgemein. Hass äh, oder auch Radikalisierungsprozesse wurde und wird ähm, zu stark unter, äh, unterschätzt. Ähm, aber da gibt es auch starke, ähm, starke Gegenbewegungen ähm, und insofern ist es auch für einen Akteur wie das Deutsch-Französische Jugendwerk natürlich wichtig, dass wir jene, die sich engagieren möchten gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, ähm, äh, dabei unterstützen, befähigen, Fort- und Weiterbildung anbieten, neu entwickeln und nie nachlassen, äh, immer wieder darauf hinzuweisen, dass, ähm, dass Demokratie und Menschenrechte eben keine Selbstverständlichkeit sind. Pour aller de l'avant, on doit savoir qui on est et de quoi on est fait. C'est très difficile de se construire quand on n'a pas assimilé son, sa, son histoire familiale. Je pense qu'il est indispensable que nos deux pays regardent leur histoire en face et la rafle du Velvive est, est là pour nous rappeler que voilà, les Français doivent regarder leur histoire en face à la fois individuellement et collectivement. Et, et c'est comme ça qu'on va vers l'avenir. eine Ausschreibung, Klammer auf Werbeblock, Klammer zu, ähm, eine Ausschreibung, die wir gerade ähm, für Schulen ähm, in Deutschland und Frankreich veröffentlicht haben, für bilaterale, für deutsch-französische Jugendbegegnungen. Ähm, die heißt ähm, Werkstatt der Erinnerung, ähm, Atelier de Mémoire, ähm, wo es darum geht, ähm, Schülerinnen und Schüler zu ähm, Gedenkstätten besuchen, ähm, zu pädagogisch begleiteten Seminartagen, an Erinnerungsorten in Deutschland und Frankreich zu unterstützen. Während der Pandemie waren viele Gedenkstätten geschlossen oder Schulfahrten wurden abgesagt, auch Schulaustausche, wie wir wissen. Und angesichts des äh, nach wie vor ähm, äh, virulenten Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, äh, Geschichtsleugnung, ähm, Desinformation, ist es für uns wichtig, dass wir junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, dazu motivieren, ähm, an solche Erinnerungsorte zu gehen. Wir haben récemment eine rencontre zwischen des jeunes Français, d'Azerbaïdjan et euh, d'Arménie, à Strasbourg, à Strasbourg. Or, euh, ces jeunes gens qui étaient là, leur pays ont vécu la guerre il y a cinq ans. C'est rien, c'est absolument rien. Et il y avait dans ces jeunes gens vraiment une, une volonté d'aller de l'avant, une volonté de se réconcilier, mais une vraie volonté de se parler aussi. On a vu à l'occasion de cette rencontre qu'il y a des mots qui provoquent encore beaucoup d'émotions parce qu'ils se réfèrent à des lieux, à des endroits à des... pour lesquels c'est très compliqué. En tout cas, On, on a vu à la fois le besoin d'assimiler, d'avoir cette mémoire et de la confronter au regard de l'autre, puisque entre les Arméniens et les c'est le cas, et, et aussi d'aller de l'avant. Et j'ai trouvé ça extrêmement puissant. Das ist ganz, ganz oft in Jugendbegegnungen einfach auch die Möglichkeit, um interkulturell ähm, sich auszutauschen, sich besser kennenzulernen und ähm, transparent und ehrlich mit, wie man sagen möchte, negativer Geschichte umzugehen. Denn das muss unser Ziel sein in Demokratien, dass, und damit auch fürs das DFJW, dass wir dazu beitragen, dass wir transparent und offen ähm, mit der Erinnerungskultur umgehen. Wir hoffen, dass diese va s'arrêter d'abord. Und dass, euh, nous pourrions être à même de jouer un rôle, il se trouve que par exemple nous en avons joué un dans la zone des Balkans, zone de, de multiples conflits où nous avons eu une action on en a fêté le, le, le 20 e anniversaire de notre action dans les Balkans l'année dernière et euh, on voit là toute en fait l'expertise de l'OFage en termes justement d'acquisition euh, du processus de paix, collaboration des sociétés civiles, des jeunes ensemble et de ce que cela peut faire pour im Jugendaustausch ähm, entsteht dann die Zukunft ähm, einer europäischen Erinnerungskultur, wenn ähm, wir ähm, in der Lage sind, die verschiedenen Erinnerungen von jungen Menschen aus Deutschland und Frankreich mit oder ohne Migrationshintergrund, aber auch in trilateralen Jugendbegegnungen zu integrieren, darüber nachzudenken, zu sprechen. Und dann brauchen wir uns auch keine Sorgen machen über das demokratische Zusammenleben in Europa.